Schauen wir uns nun die Startseite des Lernportals an. Das ist neben dem Dashboard und den eigentlichen belegten Kursen eine der zentralen Seiten. Ganz oben auf der Seite befindet sich die Einstellung der Sprache, Englisch, Deutsch oder informelles Deutsch mit Du anrede Das glocken zeigt an, wenn es von Ihnen abonnierte neue relevante Systemnachrichten gibt. Das können beispielsweise Forumbeiträge in einem abonnierten Forum sein. Die Sprechblase führt zum Versenden und Empfangen von Mitteilungen, dem Moodle-internen System von Direct Messages. Ihre Namensangabe und gegebenenfalls Bild führt zum Nutzermenü mit Links zum Dashboard, Ihrem Profil, den Bewertungen, Mitteilungen, Einstellungen sowie der Option zum Lockout. Diese Elemente sehen wir uns in einem separaten Video an. Unterhalb des Logos finden Sie normalerweise die Predcrump Navigation, die anzeigt, wo Sie sich gerade befinden und wie dieses Element in die Seitenhierarchie gehört. Wechseln wir dazu zur Startseite, dann sehen Sie hier die Predcrump Navigation, Dashboard, Startseite. Innerhalb eines Kurses würde hier zum Beispiel noch der Kursbereich, das Semester, die Art, zum Beispiel Pflichtveranstaltung, der Kurskurztitel und gegebenenfalls Wochen- oder Aktivitätszettel angezeigt. Auf der linken seite finden sie insgesamt fünf blöcke der block navigation befindet sich auf praktisch allen seiten des lernportals passt die inhalte aber jeweils an den konkreten kurskontext an auf der startseite enthält er primär die links zum dashboard und der startseite sowie zu den kursen schließen wir die kurse hier wieder der willkommen block Stellt kurze Informationen sowie die Option zur Kursbeantragung für Lehrende bereit. Der Hauptmenü-Block enthält als wichtigste Einträge die Links zum Login mit bzw. ohne TUID. Letzteres funktioniert allerdings nur, wenn Sie einen entsprechenden Account haben. Der Kalenderblock zeigt Ihnen das aktuelle Datum an und verweist auf anstehende Termine, etwa Abgabefristen von Hausaufgaben. Der Einstellungblock passt sich ebenfalls dem Kontext an. Wir werden uns ihn später im Kontext eines Kurses genauer ansehen, wo er hilfreichere Inhalte hat. In der Mitte im Hauptbereich der Seite steht der Hauptinhalt. Hier finden Sie oben zunächst einmal besonders relevante Ankündigungen, etwa bei Problemen im Locken mit Moodle. Wenn Sie etwas herunterscrollen, sehen Sie die Kursbereiche über die Sie dann sich auch in entsprechende Kurse eintragen können. Sie können auch einfach einen Teil des Kurstitels eingeben, bei Kurse suchen und auf Start klicken, um den Kurs, den Sie suchen, schnell zu finden. Unter den Kursbereichen, nach etwas scrollen, finden Sie normalerweise noch einen Bereich, meine Kurse, das ist die Liste der von Ihnen belegten Kurse, diese ist allerdings anfangs leer. Wir ändern das demnächst, indem wir uns in einen Kurs eintragen, aber zunächst wollen wir sicherstellen, dass unser Profil korrekt eingestellt ist. Das zeige ich Ihnen in einem separaten Video, wie das geht.